Die BASF in Ludwigshafen am Rhein, seit 125 Jahren lebt das Werk an diesem Fluss. 15.000 Tonnen Chemikalien werden hier produziert, täglich, in 350 Betrieben. Das alles geht nicht ohne das Wasser aus dem Fluss. Man braucht es als Kühlwasser und als Prozesswasser. Das Prozesswasser wird dabei mit chemischen Stoffen verschmutzt. Keiner dieser Stoffe Darf in unerlaubter Konzentration in den Rhein gelangen. Dafür sorgt ein aufwendiges Sicherheitskonzept. Was an belastetem Abwasser die Produktion verlässt, wird in der zentralen Kläranlage gereinigt, biologisch. Das heißt, lebende Organismen, Bakterien, fressen die Produktionsrückstände auf. Kommt es im Abwassersystem zu einer Störung, können einzelne Becken umgerüstet werden, um die Abwässer separat zu speichern. Gebäude Z75, die Umweltzentrale der BASF. Hier laufen 2.400 Messwerte von 43 Stationen zusammen. Das garantiert eine lückenlose Überwachung von Luft, Wasser und Lärm. Tag und Nacht, rund um die Uhr, sonntags wie werktags. Eine der wichtigsten Messstellen ist das Toximeter. Es ist eine Art Mini-Kläranlage, sie gibt sofort Alarm, wenn sich im Abwasser ein Stoff befindet, der in einer bestimmten Menge das Bakterienleben in der Kläranlage gefährdet. Irgendwo in einem der 350 Betriebe muss es dann eine technische Störung gegeben haben. Das kommt selten genug vor. Doch wenn es vorkommt, muss das Sicherheitssystem funktionieren. Wie hat es eigentlich angefangen damals? Am Tag als die Störung kam. Es ist Dienstag, 7.15 Uhr. Für die 50.000 Menschen, die hier bei der BASF arbeiten, ein ganz normaler Arbeitstag. Niemand ahnt, was an diesem Tag geschehen wird. Auch Dr. Scholz nicht. Er ist Betriebsleiter in einem der 350 Produktionsbetriebe der BASF. In seinem Betrieb in O-810 wird es heute zu einer Störung kommen. Kurz nach Mittag, genau um 13.04 Uhr, wird eine Dichtung ausfallen. Die Ursache Materialermüdung. Morgen, Herr Guten Morgen. Ist fertig, okay. Normalerweise wird ein solcher technischer Defekt Morgen, durch eines der Messgeräte sofort in der Betriebswarte angezeigt. Doch diesmal wird es anders sein. Denn ausgerechnet heute wird ein Messgerät gewartet und geeicht. Und ausgerechnet heute wird das zweite Gerät ausfallen. Eine Verklickung unglücklicher Umstände, wie es später heißen wird. Durch die defekte Dichtung wird ein Stoff ins Abwasser austreten, der in dieser Menge für die Bakterien der Kläranlage giftig ist und damit die biologische Reinigung der Abwässer gefährdet. Würde der Stoff in den Rhein gelangen, gäbe das Probleme für die Trinkwasserversorgung. Das Wasserwerk liegt zwar 100 Kilometer Rheinabwärts. abwärts, Dennoch müsste Dr. Hertel, der technische Direktor der Anlage, Vorsorgemaßnahmen treffen. Zurück nach O810, den Betrieb von Dr. Scholz. Wie jeden Tag wird die Abwasserprobe für die tägliche Routineanalyse entnommen. Es ist kurz vor 1 Uhr, genau 8 Minuten vor der Störung. Alltag auch in der Emissionsüberwachung Wasser. Joachim Haag kontrolliert routinemäßig die Messgeräte, die das Abwasser aller Betriebe auf umweltbelastende Substanzen überprüfen. Toximeter, diese empfindlichen Mini-Kläranlagen, registrieren unbestechlich jeden giftigen Stoff, der die Bakterien schädigen könnte. Frau Herzberger gehört zum Betrieb von Dr. Scholz. Sie leitet dort die betriebsinterne Analytik. Die kurz vor 1 entnommene Abwasserprobe wird gerade analysiert. 13 Uhr und 4 Minuten. Stunde Null. Die Dichtung im Betrieb O810 fällt aus. Der kritische Stoff fließt unbemerkt in den Abwasserkanal. In der Umweltzentrale Z75 geht alles seinen gewohnten Gang. Von der Störung weiß man hier noch nichts. Dieter Menk, der Schichtführer, ist ein erfahrener Mann. Er wird sie heute brauchen, seine Erfahrung. Auch in O810 ahnt man nichts von der giftigen Fracht, die von hier aus der Kläranlage entgegentreibt. Bliebe sie auf ihrem Weg dorthin unbemerkt, würde das den Ausfall der Anlage für zwei bis drei Tage bedeuten. Im Wasserwerk hätte dann Dr. Hertel keine andere Wahl, als zusätzliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Zumindest so lange, bis die Kläranlage ihren Normalbetrieb wieder aufnimmt. 14 Minuten nach Eintritt der Störung in O810. Bei einer der automatischen Probeentnahmen im Kanalsystem tauchen erste Spuren der kritischen Substanz auf. Das behandlungsbedürftige Abwasser fließt, getrennt vom Kühlwasser, über neun Kanäle in einem Quersammler zur Kläranlage. An jedem der Kanäle werden rund um die Uhr automatisch Proben gezogen und bei Bedarf analysiert. Am Zufluss des letzten Kanals sind die Toximeter installiert. Sie überwachen das Abwasser kontinuierlich auf giftige Substanzen. Eine Schutzmaßnahme für die Kläranlage und für den Rhein. 23 Minuten später. Das Proximeter hat eine solche bakteriengefährdende Substanz registriert. Der Sauerstoffverbrauch der Bakterien sinkt. Akute Gefahr für die Kläranlage. Einmal läuft 1.2. 1.2, auch Toxikontrolle, V2, Toxik alles in Ordnung. Ja? Gleiches. Ja gut, dann müssen wir nur sofort alarmieren und auf c 70 machen. Mhm. Ja. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Umweltzentrale Menk. Tag hier. Ja, Herr Menk, wir haben eine akute toxische Störung in unserem Zulauf. Wir müssen die Sicherheitsschaltung vorbereiten. Und vor allen Dingen, Herr Menk, brauche ich dringend die Proben aus den Sammlern. Ich schicke die Wagen gleich los. Wiederhören. vier an alle Einsatzfahrzeuge. Toximeterstörung, Sie fahren an die Positionen, ich brauche die Proben der letzten zwei Stunden. Kommen, ob verstanden? 402 hat verstanden. 403 hat verstanden. 405 hat verstanden. Wir haben eine toxische Störung. Dieter Menk gibt Ihnen Anweisung an die Kläranlage, die Sicherheitsschaltung Menge vorzubereiten. Die Danke. Wiederhören. Wiederhören. Jetzt gilt es mit Umsicht und Besonnenheit das Richtige zu tun. Jeder Mitarbeiter kennt seine Aufgaben und weiß, dass Hektik die falsche Reaktion wäre. Alles läuft nach einem festgelegten Programm. Die Sicherheitsschaltung dient dazu, die ankommende Giftfracht in ein eigens dafür präferiertes Becken umzuleiten. Menk, grüß dich Jürgen. Wir haben eine toxische Störung. Schickt bitte an alle Betriebe ZWS, Text 1. ZWS, das ist Danke. das zentrale Warnsystem der BASF. Ihm sind alle 350 Betriebe angeschlossen. Jeder einzelne Betrieb wird über die Störung informiert. Einbruch von der Atmung. Und ZWS, haben wir draußen? ZWS ist draußen, ja. Währenddessen sammeln die Wagen der Umweltüberwachung die angeforderten Proben ein. Die ZWS-Meldung kommt über Ticker auch in O810 an. Muss ich mal Labor anrufen. Scholz, Frau Herzberger, wann kommen die Ergebnisse der letzten Analyse? Geben Sie bitte gleich Bescheid, wenn Sie die Werte haben, und lassen Sie sofort eine neue Probe ziehen. Die muss schnellstens analysiert werden. Wir haben eine Störungsmeldung über Ticker. Ja, ich bin der Messwarte. Dankeschön. 31 Minuten später. In der Kläranlage ist alles für die Sicherheitsschaltung vorbereitet. Können wir dann Sicherheitsbefehl laufen lassen? Sicherheitsbefehl immer Würde ich sagen, gehen wir ran, nicht? Auch das gehört zum Programm. Dieter Menk informiert die zuständige Behörde. Inzwischen treffen die ersten Proben in der zentralen Annahmestelle ein. In drei Labors beginnt mit unterschiedlichen Analysemethoden die Suche nach der unbekannten Substanz. Bis die Proben aus allen neun Kanälen einzeln analysiert sind, wird fast eine Stunde vergehen, trotz modernster Verfahren. Biologische und chemische Reaktionen brauchen ihre Zeit, quälend lange für die Verantwortlichen, denen eine rasche Entscheidung auf den Nägeln brennt. Neben den biologischen Analysen werden vier Gaschromatographen auf die Spurensuche gesetzt. Die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen. Unter zigtausend Stoffen gilt es, eine Substanz herauszufinden, von der man nicht mehr weiß, als dass sie in einer bestimmten Konzentration das Bakterienleben in der Kläranlage gefährdet. 56 Minuten später. In O810 weiß man noch immer nichts von dem Leck. Im Betriebslabor nebenan kommen gerade die Werte der Routineanalyse aus dem Drucker, auf die Dr. Scholz so gespannt wartet. Herzberger, Herr Dr. Scholz, die Analyse ist in Ordnung. Okay, tschüss. Die Analysen der zweiten Probe beginnen. 58 Minuten später. Stunde 0 in der Kläranlage. Ja, verstanden. Okay, erledigt. Die Sicherheitsschaltung wird ausgeführt. Ab sofort läuft das belastete Abwasser in das Sicherheitsbecken und wird dort separat entsorgt. Dr. Scholz bleibt trotz der normalen Werte der Routineanalyse beunruhigt. Bis das Ergebnis der zweiten Probe vorliegt, macht er mit dem Schichtmeister einen weiteren Kontrollgang durch die Anlage. Die Analytiker lassen ihre Gaschromatographen auf Hochtouren arbeiten. Nach 70 Minuten endlich eine heiße Spur. Die dritte Probe beim Atmungstest zeigt Reaktion. Sie stammt aus dem Abwasserkanal 8. Ja, Herr Meng, ich bin's es nochmal. Ja, wir haben von den bisher untersuchten Kanälen haben wir jetzt schon einen positiven. Ja, der Kanal 8, da ist mit minus 70 Prozent Hemmung. Ja, danke. Herr Gleist, Emittent liegt am Kanal 8. Am Kanal 8? Okay, da gucke ich mal in Swiss rein. Wie viel Einleiter am. Der Kanal Kreis wird 8, kleiner. Nur noch die 32 Anlieger des Abwasserkanals 8 kommen als Verursacher in Frage. Über ein Dateninformationssystem sucht Hartmut Kleis diejenigen Betriebe heraus, die mit toxischen Substanzen arbeiten. Das sind noch ganze fünf. Das ist äh, Nordpol 703, dann Otto 703, Otto 810. Otto 810, das ist der Betrieb von Dr. Scholz. Zwei Minuten später holt hier ein Wagen der Umweltüberwachung eine weitere Probe ab. Ebenso in den anderen vier Betrieben, die jetzt noch als Verursacher in Frage kommen. Währenddessen gehen die Einzelstoffanalysen weiter. Noch immer konnte der Stoff im Abwasser nicht identifiziert werden, trotz modernster Analysetechnik. Auch im biologischen Labor arbeitet man auf Hochtouren, die neue Probe von O810 im Kurzzeitatmungstest. Ja, Herr Hark, hier ist nochmal fetter. Wir haben den Verursacher jetzt gefunden. Es ist O810. Die Probe war positiv. Das war Labor. O810 ist der Verursacher. Das ist der Scholz. Dann müssen wir ihn anrufen, dass er so eine Anlage abstellt. Müller, Emissionsüberwachung. Der Herr Scholz. Herr Scholz, Sie wissen ja, dass wir eine Sicherheitsschaltung haben. Wir haben jetzt eine Probe von Ihrem Betrieb, die ist eindeutig positiv. Aber unsere Routineprobe war doch einwandfrei und eine neue Probe wird gerade untersucht. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja, ah, doch, doch. Das ist ganz sicher. Die Probe ist aus Ihrem Betrieb. Ja, okay. Also Sie stellen dann ab. Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören. Herr Hoffmann, die Störung vom Dicker kommt von uns. Wir müssen abstellen. Sofort? Wir haben gerade eine neue Charge angesetzt. Können wir die nicht noch zu Ende fahren? Nein, wir haben doch offensichtlich ein Leck in der Anlage. Wir müssen sofort abstellen. 104 Minuten später, die Produktion des Betriebs O 810 wird abgestellt. Nachdem nun der Verursacherbetrieb feststeht, kommen nur noch wenige Stoffe in Frage. Die Suche geht weiter, auch die Menge muss noch herausgefunden werden. Dieter Menk kann inzwischen die übrigen Betriebe entwarnen. In der Emissionsüberwachung zeichnet sich am Kontrollgerät das Ende des toxischen Stoßes ab. Aber noch immer ist belastetes Abwasser im Kanalsystem und fließt in Richtung Kläranlage. Das sind zwei, gut zwei Stunden. Zwei Stunden und zehn Minuten. Wir haben eine Kupferkapazität von 1,57. Das heißt, wir haben 13 Minuten mehr als die Sicherheitsschaltung dauert. Das Sicherheitsbecken wird die Fracht nicht vollständig aufnehmen können. Was geschieht mit dem Rest? Kubikmeter pro Sekunde Zulauf. Die Berechnungen von Dr. Müller ergeben, dass ein Teil des Abwassers auf die übrigen Klärbecken verteilt werden muss. Da ja, haben wir eine Verdünnung von 1 zu 40 Nach dem Test des das kann eigentlich mehr passieren. Ja, ja. Dr. Müller informiert den Leiter der Kläranlage über seine Berechnungen. Wir haben aufgrund der Verdünnungsverhältnisse in der Kläranlage ausgerechnet, dass es eigentlich keine Schwierigkeiten geben kann. Diese Testergebnisse sind die bestätigt. Wir haben einen Kurzzeitatmungstest gemacht und äh, die Verdünnung von 1 zu 40 in der Kläranlage reicht allemal hin, dass keine Probleme zu befürchten sind. Ja, ich meine, Herr Dr. Müller, dann verlasse ich mich ganz auf Ihre Informationen. Ja, okay, Sie heben die Sicherheitsschaltung dann auf. Dankeschön. Um genau 16 Uhr ist die Aufnahmefähigkeit des Sicherheitsbeckens erreicht. 13 Minuten lang wird nun toxische Substanz in die anderen Becken fließen. Die biologische Abwasserreinigung ist jedoch stark genug, um die zusätzliche Belastung zu verkraften. Der Inhalt des Sicherheitsbeckens wird zurückgehalten und gesondert entsorgt. Die Leistung der Kläranlage bleibt erhalten. Im O810 beginnt man, die Verlustmenge zu errechnen. Man wird feststellen, dass 500 Kilogramm eines organischen Zwischenprodukts ausgetreten sind. Der Stand hat aber nur eine Tonne zugenommen. In der Umweltzentrale teilt Hartmut Kleis, der zuständigen Behörde, das Ende der Sicherheitsschaltung mit. Der Anlagenteil mit dieser defekten Dichtung ist schon außer Betrieb. Was jetzt bisher noch nicht feststeht, ist die Substanz. Es kommen jetzt nur noch fünf Substanzen in Frage. Ja, die Analysen laufen. Auch Dr. Hertel bleiben Entscheidungen für zusätzliche Maßnahmen erspart. Keine Gefahr mehr für das Trinkwasser. Keine Gefahr mehr für den Rhein. Alles in Ordnung also? Es bleiben Fragen offen. Zwei Stunden hatten die Umweltspezialisten der BASF Zeit, um die bakterienschädigende Substanz zu identifizieren und den Verursacherbetrieb zu finden. Das hat ausgereicht. Was aber wäre gewesen, wenn gleichzeitig zwei Störungen aufgetreten wären? Und warum war die Speicherkapazität des Sicherheitsbeckens so knapp? Darüber wurde am nächsten Tag der heftig der diskutiert. Zwei Fragen standen äh, im Mittelpunkt. Zeit, um wie kann man mehr langsam, Zeit gewinnen? Äh, und dann durch wie die lässt die sich der Verursacher noch schneller finden? Lassen. Und das muss ich ganz klar sagen, da können wir einfach nicht schneller werden. Ich möchte aber betonen, dass sich bei dem gestrigen Vorfall um eine Verquickung unglücklicher Umstände gehandelt hat. Normalerweise ist es doch so, dass der Betrieb den das Leck findet und auch meldet. Wäre das Leck eine halbe Stunde vorher aufgetreten, hätte, hätten wir es mit unserer Routineanalyse gefunden. Herr Scholz, das ist sicher richtig, nur wenn wir jetzt hier an die Störungsprophylaxe gehen, äh, dann müssen wir wirklich diese Faktoren und die Umstände betrachten. Das ist ein Ereignis allein, was zu einer Wasserstörung führt. nicht? Aber ich muss nochmal auf den Faktor Zeit zurückkommen. Es äh, ist ja so, dass wir in der Kläranlage jetzt vorhaben, das Becken 14 umzurüsten. Das heißt, dass wir einmal äh, größeres Wasservolumen auffangen können, aber zum anderen dann auch einfach mehr Zeit haben. Mehr Zeit haben. Inzwischen steht ein zweites Sicherheitsbecken zur Verfügung. Damit wurde die Speicherkapazität auf insgesamt vier Stunden erhöht. Darüber hinaus planen wir auch das neue Speicherbecken mit einem Volumen von 65.000 Kubikmeter. Und wir haben dann insgesamt sechs Stunden Zeit, um das gesamte Abwasser aufzufangen und damit auch eine gute Chance, auch Einzelstoffe zu finden. Das hilft aber alles nichts. Wir müssen trotzdem näher an die Betriebe ran. Und ein erster Schritt auf diesem Wege sind unsere drei neuen Messstellen am Hauptsammler. Herr Haag, wie sieht's da aus? Näher an die Betriebe ran, mehr Messstellen. Auch das ist inzwischen Wirklichkeit. Das Abwassersystem wurde in drei voneinander unabhängige Sektoren aufgeteilt. Der Verursacher kann dadurch schneller gefunden werden. Ja, nur selbst wenn wir dann diese Überwachungsgeräte haben, dann brauchen wir einfach für die Analysen noch eine gewisse Zeit und wir kommen nicht drum herum, hier für Risikobetriebe also direkt am Betrieb eine kontinuierliche Abwasserüberwachung zu machen. Nur dann haben wir wirkliche Sicherheit an diesen Betrieben. Kontinuierliche Überwachung. Direkt an den Betrieben, deren Produktion für die Abwasserreinigung ein gewisses Risiko darstellt. Auch dafür gibt es inzwischen Beispiele. An diesem Betrieb wird das verschmutzte Prozesswasser direkt vor Ort gesammelt. Und separat kontrolliert. Nur wenn keine überhöhten Werte festgestellt werden, geht das Wasser in das Kanalsystem. Auch Problembetriebe natürlich beschränken. Das heißt, wir suchen die Betriebe mit problematischen Stoffen aus, mit Stoffen, die irgendwo für die Die Diskussion geht weiter. Viele der Verbesserungen, die zum Zeitpunkt der Störung in der Planung waren, sind inzwischen verwirklicht. Die Störung damals, das war kein Tag wie jeder andere. Der Alltag, das ist der ganz normale Betrieb. Menschen produzieren Stoffe, die wir alle zum Leben brauchen. 15.000 Tonnen täglich. Was dabei an Rückständen anfällt, das hat man sicher im Griff. Alltag in einem Chemieunternehmen, Alltag bei der BASF. Aber wer spricht schon vom Alltag?